Das Wort hat Herr de Vries. Das stimmt. Frau Präsidentin, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Leonhardt, um an die Debatte von eben anzuknüpfen, die Erweiterung des Rechtsanspruchs ab dem zweiten vollendeten Lebensjahr ist mit Sicherheit kein Sozialismus sondern sie ist ein guter und richtiger Schritt auf dem langen Weg für ein kinder- und familienfreundliches Hamburg, so wie es Frau Leonhardt auch eben richtig gesagt hat. Applaus Rund 24.000 Kinder mehr in Kitas und Horten, sowie mehrere hundert neue Kitas seit 2001, haben Hamburg ja schon heute zum vorbildlichen Spitzenreiter der Kinderbetreuung aller westdeutschen Bundesländer gemacht. Diesen Weg beschreitet Hamburg seit zehn Jahren konsequent und kontinuierlich. Der Rechtsanspruch ab dem zweiten vollendeten Lebensjahr reiht sich in diese Kette wichtiger Fortschritte nahtlos ein. Ich will kurz mal die Meilensteile nennen in den letzten zehn Jahren. 2003 wurde das Kita-Gutscheinsystem, das nachfrageorientierte, eingeführt. Da freuen sich sogar die Kollegen der FDP, große Übereinstimmung im Saal, und zwar in Hamburg als erster deutscher Großstadt. 2005 wurde die Hamburger Kinderbetreuung mit Inkrafttreten des Kinderbetreuungsgesetzes neu ausgerichtet. Wir haben eingeführt den Rechtsanspruch auf eine fünfstündige Betreuung in den Kitas mit Mittagsessen. Das ging über das Maß hinaus, was wir bundesweit hatten, nämlich dort gab es überall nur eine vierstündige Kita-Betreuung. 2005 trat dann der Landesrahmenvertrag in Kraft, der die Leistungen und die Standards in Hamburger Kitas geregelt hat und verbindlich vorschrieb. Und, und da kommen wir jetzt zum Thema von heute, auch wir, die CDU, wollten 2008 den Rechtsanspruch auf das zweite vollendete Lebensjahr vorziehen. Wir hatten es im Koalitionsvertrag reingeschrieben, wir hatten es auch schon zuvor im Wahlprogramm. Aber Sie kennen die Geschichte. Ich will es nicht wiederholen. Es gab die Finanz- und Wirtschaftskrise sodass es damals eine Verschiebung dieser Maßnahme gab. Auch der Bund hat einiges getan. Er hat nämlich 2008 das Kinderförderungsgesetz verabschiedet mit dem Ausbau der Krippenbetreuung bundesweit. 2009, und damit schließe ich dann dennoch vorerst, entfielen die Elternbeiträge für die halbtägige Betreuung in Kita, Tagespflege und Vorschule im letzten Jahr vor der Einschulung. Ich will aber eins auch sagen, mit der Verschiebung dieses Rechtsanspruchs, die wir, zu der wir uns 2009 und 2010 entschließen mussten, hat sich im Grunde im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf damals nichts geändert. Denn schon damals ist es ja so gewesen, dass Kinder berufstätiger Eltern einen Kitagutschein bekommen haben, nämlich schon ab dem ersten Jahr und das sogar bis zu einer zwölfstündigen Betreuung in Hamburg. 2013 wird nun auch das wirken, was der Bund beschlossen hat, 2008. Es gibt nämlich den Rechtsanspruch ab dem 1. August 2013 für alle Kinder ab dem ersten vollendeten Lebensjahr, das gilt bundesweit. Wir haben den Senat gefragt, was bedeutet das? Der Senat hat gesagt, dieser fordert in Hamburg oder wird nach sich ziehen rund 5.000 zusätzliche Betreuungsplätze für ein- bis dreijährige Kinder. Aber auch, wir brauchen in Hamburg 750 weitere Erzieherinnen und Erzieher, das heißt Erst- und Zweitkräfte. Für uns bedeutet das, Hamburg wird sich auch anstrengen müssen, um genügend qualifiziertes Personal zu finden, damit die Kinder, die diesen Rechtsanspruch haben, dann auch tatsächlich betreut werden können. Und ein Aspekt, den wir immer hochhalten, von zentraler Bedeutung wird sein, dass unter dem Ausbau nicht die Qualität der Betreuung leidet. Wir müssen die Vorgaben des Landesrahmenvertrags einhalten. Die Qualität und die Standards müssen auch in der Praxis gewährleistet sein. Und deswegen möchte ich es an dieser Stelle doch noch mal sagen, fordern wir die SPD noch einmal auf, ihre Blockadehaltung gegen die Kita-Inspektion in Hamburg dann auch aufzugeben. Ich komme zum Fazit. Der Rechtsanspruch für zweijährige Kinder setzt den Ausbau und die Verbesserung der Kinderbetreuung in Hamburg fort. Er ist richtig und er ist insofern auch eine Verbesserung, als dass der bundesweite Rechtsanspruch um einen Jahr vorgezogen wird. Allerdings müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen, denn im nächsten Jahr haben wir mit dem bundesweiten Rechtsanspruch ja eine Rechtsgrundlage für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bereits und nicht erst ab dem zweiten. Insofern geht das etwas weiter. Und ich sagte es bereits, Kinder berufstätiger Eltern hatten auch in der Vergangenheit schon ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch. Was uns aber auch klar sein muss, der weitere Ausbau wird neue finanzielle Mehrbedarfe nach sich ziehen, die im Haushalt zu finanzieren sind. Wie viele Eltern dann tatsächlich die Plätze in Anspruch nehmen, werden wir sehen. Und unsere Hoffnung als CDU-Fraktion ist, dass der vorgezogene Rechtsanspruch nicht von Senatsseite erneut zum Anlass genommen wird, um an anderer Stelle zu kürzen, nämlich dort, was auch die Kollegin Frau Blümecke vorhin angesprochen hat, bei den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe. Dort darf es dann keine herben Kürzungen hierfür geben. Am Ende darf es nicht sein in Hamburg, dass wir die Kinderbetreuung ausbauen, was richtig ist, aber Jugendliche dann am Ende die Zeche zahlen müssen, weil Bauspielplätze und Jugendtreffs geschlossen werden. Der eine Schritt ist richtig, aber Kürzungsarien an anderer Stelle werden wir als CDU nicht die Hand reichen.